Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir wollen diesen LED-Standfuß, also diese, diesen Ständer, wollen wir zusammen basteln. Achso, das ist Kleber, das ist nur so drum drumherum. Zwei Rohre. Ich hatte gedacht, es sind drei. nee doch, es sind drei. Ähm, muss mal gucken. Das ist der Standfuß. Das ist unten. Und die müssen wir jetzt hier ineinander stecken. Ja, einmal. Zweimal. Oh, hier geht schon beim Zusammenstecken. So ein bisschen Gummi ab von der Beschichtung. Aber ich glaube nur was überstanden hat. Also das wäre es ja jetzt, wenn du beim Zusammenbauen schon dann hier irgendwo einen alufleck hast. Oh, ist größer als ich gedacht habe. Muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Ist ja cool. So, wir machen das auch jetzt wirklich eins zu eins, wie uns die Anleitung das gesagt hat oder zeigt hat. Ähm so. Seht ihr das? Wir gehen jetzt hier wirklich jeden Schritt eins zu eins durch. Wir sollen nämlich als nächstes das. Oh Gott, scheiße, das LED-Band. Ihr könntet rein theoretisch könnt ihr da auch ein anderes LED-Band rein basteln. Aber äh, dann funktioniert es halt nicht mit der Technik, die ihr mit bei habt, äh, weil äh, die hat so einen Extrastecker. Aber dafür ist es verkehrt rum rollt. Der kommt doch nach unten. Na ja, müssen wir erstmal abrollen. Oh, der Kleber, der stinkt wie die Hölle, ey. So, ich messe mal aus, ob das auch wirklich passt alles. Bis runter. So. Dann stecke ich nämlich das schon mal gleich hier durch. So. Lege mir das alles hier so ein bisschen hin. Das ist das, das ist das, das. das ist ich will nämlich noch schnell mit dem Hütele gucken, das kommt nämlich hier oben rauf. Okay, und wenn ich jetzt die LEDs nämlich bis oben hin packe, eine led ganz oben also wir brauchen das eigentlich ja nicht bis ganz oben machen müssen wir gucken wir machen das einfach so ein stück weiter drunter so von etwa... Geht gar nicht. Ich kann gar nicht von der Seite. Doch kann ich. Oh, das ist, ist wieder scheiße gemacht. So, mal gucken. nämlich so ein bisschen Klebeband oben drüber so aber das kann ich nicht abmachen jetzt habe ich das einfach genommen um oben oben da so ein bisschen zu fixieren dass die halt die muss ja nicht so hoch ich will eine ordentliche lichtausbeute haben deswegen habe ich das jetzt so gemacht dass ich jetzt unten die exakte Länge habe. Ab wo praktisch jetzt der LED-Streifen anfangen muss. fangen wir an also praktisch ach so dass die LED ach gut das muss doch passen ach das ist ein scheiß du hast hier keinen Anfang und wenn du oben bei dem Ende anfängst Da geht dir der Kleber mit ab. Also man muss hier rumpulen, um hier halbwegs irgendwie einen Anfang zu kriegen. So, ich, jetzt habe ich aber einen Anfang. So. Jetzt fixiere ich erstmal die LED kommt dahin so. Der Platz reicht auch aus, dass du mit der, auch mit dicken Fingern gut gut reinkommst, um die LED festzudrücken. Durch. Super. Aber der Kleber, der ist. Also, wenn sich einer natürlich mit Löten auskennt, der könnte natürlich das Ende da unten äh, praktisch hier. Äh, den Kasten aufmachen oder so und sich das an eine Alexa-Bedienung ranlöten. Oder man muss mal gucken, dass man dann einfach ein normales Band nimmt und... gucken, wie dick das ist und das dann irgendwie anders benutzt. Aber rein theoretisch wäre es auch möglich, über A-Punkt zu steuern. Fest. Wir machen nicht wirklich eins zu eins, wie die das dir sagen. Alright. Ach jetzt sollte Plaster rein. magnetisch. Ach, ich glaube, ich weiß. Das wird, glaube ich, hier nur rein geschoben. Ja. Yep. Das ist ein Akt. Zieht das jetzt einfach so und fummelt da drin. Also so nachschieben geht gar nicht. Man kann es auch rinklicken. auch okay aus, auch wenn man es so rinzieht. Das soll ja was länger, dass man dran ziehen kann. Aber hier steht nichts von abschneiden. gefällt mir nicht. Ich mache das locker und klicke das rein. Also mit diesem Ziehen gefällt mir nicht so. Da habe ich eher so das Gefühl, dass das irgendwie nicht so schön wird. Dass irgendwie das Plastik zu sehr dient wird und dadurch das Licht vielleicht ein bisschen doof ist. Also es ist jetzt immer noch was über, aber nicht mehr so viel wie am Anfang. Als nächstes, sollen wir den Deckel oben drauf machen, ist oben drauf. Hier Telegram, da muss ich mir nachher gleich mal gucken. So, das soll hier rumgelegt werden, und da ist eine Schraube. Hier ist keine Schraube. Oha. Okay, gut, gut, gut, gut, gut, 2, 4 und zwei auf Reserve, gut. so, und jetzt soll das nach hinten rausgelegt werden, ne, nach vorne, nach vorne kann ich gar nicht rauslegen, muss ich doch noch mal abmachen. Das muss ich anders machen. Das muss ich reinschieben. doch oben abschneiden unten geht es nicht weil ich brauche unten das stück für den kabel ich hatte falsch geguckt das ist nämlich nicht auf der rückseite sondern nach vorne geht es raus was ich äh, gerade ein bisschen sehr kurios finde aber naja okay Kann oben nochmal abmachen so Scheiße, wenn die ganze Ding hier auf Englisch ist und du nicht weißt, was die von dir wollen. Prinzip gar nicht mal so schwer. Also ist wirklich kinderleicht, aber so Flüchtigkeitsfehler hier drin. So. Das schneide ich jetzt hier einfach weg, was hier zu viel ist. So. halt ein Stück weggeschnitten. Ah, hier ist ja schon Kratzer äh, eine Delle drinne in dem Ding. Aber wirklich minimal, aber trotzdem So, jetzt haben wir es aber richtig. Und zwar: wenn die Matte wieder richtig machen. Das nach vorne liegen, die LED. So. Und dann das Ding draufschrauben. Oh, das ist aber auch schon... Ey, guckt euch das mal an, wie zerkratzt das ist. So kommt das an. Also das würde ich am liebsten wieder zurückschicken auf der anderen Seite genauso. Also wenn es bei mir zerkratzt, gut und schön, dann bin ich selber schuld. Aber wenn ich es aus der Verpackung hole und schon zerkratzt ist, Da will ich Rabatt weg Amazon nachher anschreiben ich will Rabatt so Ach so ist er ja denn nach innen stimmt ja so hinten ich mache so ist auch fest so jetzt haben wir die Füßchen die sollen wir drauf machen gummi natürlich nach unten kleinen Madenmuttern festmachen, ja, das ist ja eine Furzelarbeit. Also, hat ist da nicht? Also, für einen Grobmotoriker ist das gar nichts. Ah ja, machen wir das. Erst rein und dann drauf, also aber nicht zu fest. Also sonst kriegen wir das nicht mehr raufgeschraubt. Aha, fuck. <lacht> richtig doch jetzt habe ich es wenn ich schon so abgefuckt bin mache ich die andere seite gleich mit mich dann noch mal aufregen muss Kabi ruft gerade an kabi grüße aber ich bin gerade am Video drehen. Ich kann gerade nicht aufnehmen. Ah, äh, Annehmen. So Gummi ist unten. So, und fest ist es. Hm. Naja. ja. Naja. Na ja. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, hätte ich mir da eher gewünscht, ganz ehrlich, dass die Schrauben auf der Unterseite sind, da wo das Gummi ist wo es steht, so siehst du die. Also das ist auch eine Logik, die, also, die, also die, die, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte die nur auf die Unterseite gemacht, dass man sie nicht sehen muss. Weil hingucken tut man so irgendwann schon und wenn man genau hinguckt, sieht man die Schrauben. So jetzt aber so und jetzt haben wir es aber fertig endlich können wir das alles weg machen so ach so. ich habe einen fehler gemacht ich habe einen fehler gemacht den Fuß noch mal abschrauben. Ich schraube jetzt nicht die einzelnen Dinger noch mal ab. Hier. Das ist mir zu blöde. So, jetzt aber. Ich habe vergessen, ich habe den, den, den, den Stromkabel nur rausgelegt, aber die haben, so eine, die haben so eine Einkerbung, dass man die da rein dass das da reinschiebt, dass der Kabel fest ist und nicht rausgerissen werden kann. Ach, ich will ja gerade aufsetzen hier. Machen wir einfach mal. So, geht einfacher. So. Jetzt ist es auch richtig, wie in der, in der richtigen Richtung, wie es sein soll. Der Stromkabel geht hinten raus. Das ist ja wie so ein L. Ja? Kommt ja so in die Ecke und das soll ja die, die Wand beleuchten. So. Nichtsdestotrotz. Muss man doch testen. Äh, ich hebe mir mal die Schrauben, hebe ich mir mal auf. <lacht> Über Alexa wäre natürlich schöner gewesen. Aber naja. Geht ja nicht anders. So, den Imbo mache ich da mal mit rein. Dass ich den passenden Imbo vielleicht dazu habe. Da suche ich mir danach nachher noch eine kleinere Tüte. Und dann kommt das in meinen Werkzeugkasten. Ich hebe sowas immer auf. Auch wenn wir im Schrank zusammenbauen oder so. Wenn da Schrauben übrig bleiben oder Schrankgelenke oder was weiß ich. Ich hebe das alles auf. Man kann es immer neu brauchen. Oder auch wenn, wenn, wenn von kaputten Schubfächern oder Schränken die Griffe hebe ich auch auf. Jetzt, jetzt zum Beispiel, jetzt kommt der weil ich habe die auf im rum. Äh, in der Küche muss ich nämlich zwei äh, Griffe austauschen. Wenn die Kinder gehen donnert So, dann probieren wir das mal und hier in welche Richtung kommt denn das jetzt rein? Gute Frage. Ist das ja, das richtig oder ist das richtig? Funktioniert jedes aber. So. Das ist natürlich toll. So, die haben sich hier abgebildet. Das kommt so rum. Lautsprecher nach oben. Also dann wird es wohl so sein. Ich habe auch oben Pfeile. Unten Pfeile. Aber ich habe hier nichts Vergleichbares. Naja, okay. So. kann ja mal gucken, jetzt geht es von unten nach oben. Und so genau gleich gleiche. Naja, dann lassen wir das so. So. Auf und raus. Und jetzt gucken wir mal. Alter also die hat wirklich bis oben hin. Einen schönen Rhythmus. Das mach ich mache mal aus, damit ihr das besser sehen könnt. Hier haben wir oh weiß. Das ist schön. Also wir können die Ecke auch weiß machen. Wir können RGB machen. So, das ist die Geschwindigkeit. Also langsam finde ich eigentlich ganz okay. ist das die langsamste Stufe. Ja. So, was haben wir denn noch? Eiset. Macht da nichts. Es leuchtet da oben. wieso leuchtet denn das hier drinne nicht? Ah! Ah, okay! Also ich werde das mal so machen, damit ihr das seht. So, Man kann mit iSet zum Beispiel die Mitte rausnehmen und da oben, das oben raus ist das ist wieder alles an. Aber erst ab der Mitte. Also unten leuchtet immer. Und dann ab der Mitte geht es ein bisschen höher. Coole Sache. Wartet mal, ich drehe euch wieder um. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, rot. Ja, der haut dort nicht hin. Warte mal. Ich habe oben ein Stück, was nicht beleuchtet ist. Was nicht rot ist. Da scheint eine LED kaputt zu sein. Ja, die macht nur nicht rot. Okay. Aber ist halt wirklich nur Rainbow? Farben durchgehend. Jetzt geht es nach oben. Jetzt kommt von oben grün und geht nach unten. Jetzt kommt blau. Ja. ja, da ist oben eine rote LED ist kaputt. Neue Kurve und schon eine rote LED kaputt. Weiß geht. Rot. RGB. Ja. Und mit den Farben, die sie in der Mitte treffen, finde ich auch oh, nicht mal so schlecht. von innen nach außen okay also von innen nach außen und außen nach innen wir lassen mal von innen nach außen nach haben wir hier groß großflächig und noch größer mit mit Dunkel dazwischen, da finde ich jetzt nicht so toll. Oh, okay, gut. Schade. Ich hätte es gerne einfarbig. <lacht> äh, Entschuldigung. langsam macht, sieht ganz gut aus. Ich mag halt diese Schnelle nicht. Ich habe jetzt einfach mal Auto gemacht. Also es sieht schon schön aus. La, la, la, la. <lacht> Ist auch nicht schlecht. So, was haben wir denn noch hier? Musik 2. Test, Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, B, C, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Was haben wir jetzt noch Nummer 5, haben wir noch? Nee, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, mit Lücke so dazwischen. Also Sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, aber... Warum kann ich nicht einfach nur blau machen? Blau. Alles hier runter regeln. Muss ja eine Möglichkeit geben für blau. Ich will einfach nur blaue Türkis in der Ecke haben. Schade. Schade, schade, schade. Ist okay, also man kann viel machen, also auch mit dem Musik, mit dem Musikding und so. Das ist okay. Aber ach, mal gucken. Ist denn wenn ich das hier hinten in der Ecke habe, dann wäre die Ecke da so ein bisschen mehr beleuchtet. Ach, mal gucken. Ach. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht die Farben einzeln einschalten kann. Ja, Musik wird erklärt, aber die einzelnen Sachen werden nicht erklärt hier. 3 RGB... Staticolor 7 RGB phantom display. Also auf einer Seite ist phantom display, auf der rechten Seite ist phantom display, flash, jump, meter und äh, CS C3, C7, C16 sind RGB Static. IR Z2, was war zwei? IR Z2 Activation. the System reset up <coughs> first time. Mhm. Mm ah, ja okay. Es <coughs> ist is schön. Vor allen Dingen mit dem Weiß, also dass es nicht pur Weiß ist, sondern wirklich so ein bisschen gelblich-weiß. Finde ich sehr schön. Die Animationseffekte sind auch schön. Aber ich habe mir eher mal was geho mehr gehofft, dass ich es in einer Farbe machen kann. Also da bin ich jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht, äh, weil ich hätte es gerne in einer Farbe und dann halt in die Ecke. Und wenn ich dann hier alle Türkis habe, dann soll alle Türkis leuchten. Und dann möchte ich halt nicht, dass das hier bunt leuchtet. Das ist halt so... Hm. Naja, ah okay. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch äh, Reklamationen, weil das zu sehr, zu sehr zerkratzt ist und eine LED umgeht nicht. Die leuchtet nicht, also die leuchtet nicht rot und wenn dann andere Farben durchgehen, bei Blau sieht man es dann noch. Äh, bei grün natürlich nicht, weil grün eine andere LED ist, aber ähm, nee, bei Blau wartet nicht. Bei was hat man neu gesehen? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, finde ich das halt nicht so schön, dass da eine LED kaputt ist. Neu oh äh, ihr baut alles und eine LED ist kaputt. So, nichtsdestotrotz würde ich mich dann verabschieden. Koffert euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wäre Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Wo ist mein End? Also, da.